Ich träume mir kein Land, wo ich stärker bin und etwas kann. Ich träume mir kein Land, wo alles leichter ist und nicht so schwer. Ich hab mein Heil in Christus, jede Zeit, jedes Muss kann bei mir nicht bestehen. Ich schaue nicht bei anderen nach, mein Leben nicht ein Tun, ich drehe mich nicht nach anderen um. Was er trug, muss ich nicht mehr tragen. Auch mir tut manchmal etwas weh. Schließ die Augen und ich sehe. Lass ich Zeit und Raum und mich, weil in Christus meine Wahrheit ist. Nein, ich träume mir kein Land, wo alles Böse sofort verschwand. Seh genau, wo es dunkel ist, doch auch dort scheint mir sein Licht. Ich träume mir kein Land, wo ich keine Angst Bei ihm ich mein Zuhause fand Selbst wenn die ganze Welt vergeht Ich träume mir kein Land, wo ich stärker bin und etwas kann Räume mir kein Land, wo alles leichter ist und nicht so schwer Sitzt an seinem Tisch, war es ihm wert Er gab mir sein Gewand zog mir seine Kleider an, ich rufe nun mit ihm, kommt her, kommt her. Ich träume mir kein Himmelreich, das ganz meinen Träumen gleicht, weil ich glaubend weiß und selbst in ihm schon längst dort wohne. Ich träume mir kein Land,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 Lebe in himmlischen Regionen. Ich hab mein Heil in Christus, ich träume mir kein Land. Ich hab mein Heil in Christus, ich träume mir kein Land. Fall auf mein Angesicht. Gott anbietend und bekennend, dass Gott wahrhaftig unter, unter uns ist. Christum sei, allein, Christum sei allein, Christum sei allein, Christum sei allein, Christum sei allein zu nennen. Christum sei allein. Fest, um sei allein zu nennen. Ich hab mein Heil in Christus.